Network Marketing, ist es wirklich für jeden geeignet? Ist diese Chance, Network Marketing, die derzeit in so vieler Munde ist, wirklich für jeder Mann und jeder Frau die Möglichkeit, sich etwas aufzubauen? Ich bin der Meinung, dass es nicht für jedermann ist und auch nicht für jede Frau natürlich. Ähm, man muss sich ganz genau überlegen, welche Ziele man hat, was man genau mit Network Marketing erreichen möchte und heute möchte ich mit dir ein paar Punkte durchgehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschalten hast bei diesem Video. Es geht heute um diese ewige Diskussion, Network Marketing, das kann doch jeder. Ja, Network Marketing ist sehr einfach. Und Network Marketing ist eine großartige Möglichkeit, um sich etwas aufzubauen, um sich etwas dazu zu verdienen, um sich nebenbei vielleicht einen Nebenjob zu erarbeiten, bei dem man sehr viel Anerkennung, sehr viel positives Feedback bekommt, bei dem man sehr viel mit Menschen arbeiten kann. Und alle, die daran Spaß und Freude haben, werden sich sicher, ja, Total verlieben in diese Möglichkeit und in diese Freiheiten, die Network Marketing ihnen bietet. Aber ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der zum Beispiel überhaupt nicht gerne mit Menschen arbeitet, dann muss ich dir gleich sagen, lass die Finger davon, dann ist Network Marketing auf keinen Fall der richtige Weg für dich. Es gibt genügend andere Sachen, andere Dinge, die du machen kannst. Aber wenn du nicht Freude daran hast, wenn du nicht gerne mit Menschen arbeitest, dann wird diese Möglichkeit für dich einfach nicht erfüllend sein und sie wird dir keinen Spaß machen. Das zweite ist, wenn du auf der Suche bist nach einer Abkürzung zum schnellen Geld, diese, diese Versprechen, die sie oft im Internet herumschwirren, reich werden über Nacht, mehrere tausend Euro verdienen innerhalb weniger Tage, in zwei, drei Wochen zum Millionär und wie auch immer utopisch sie klingen mögen, ganz ehrlich. Network Marketing ist eine grundsolide Chance. Sie ist eine tolle Möglichkeit, die so viel bietet. Aber sie ist keine Abkürzung im Leben. Es gibt diese Abkürzung nicht. Und es ist auch kein System, in dem du über Nacht reich werden kannst. Und vielleicht auch noch dazu, wo du gar nichts machen musst. Nein, Network Marketing gibt dir die Möglichkeit, wenn du jetzt ein Ziel hast. Mal angenommen, du sagst, für dich sind 300 Euro im Monat ein toller Nebenzusatzverdienst wenn sie dir bleiben, dann ist Network Marketing eine Chance, eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Das ist wie, du musst dir das vorstellen, das ist wie eine Art Vehikel, ein Auto, das dich von A, von deinem jetzigen Standpunkt, zu deinem Ziel B bringt. Wenn deine Träume, deine Wünsche, deine Erwartungen natürlich, was du dazu verdienen möchtest, höher sind, kannst du das auch erreichen. Aber du musst dir bewusst sein, dass du einfach Dementsprechend diesen Einsatz bringen musst, um das zu erreichen. Das heißt, es gibt keine Abkürzung, indem du sagst, du wirst innerhalb weniger Wochen mit Network Marketing reich. Das besteht nicht. Also, wenn du auf diese Chance, wenn du auf der Suche nach so einer Chance bist, dann ist Network Marketing komplett falsch für dich. Das nächste ist, wenn du ein Typ bist, der sagt, du kannst nur arbeiten, wenn du Vorgaben hast, wenn du zeitliche Vorgaben hast wenn du genaue Aufgaben gesetzt bekommst und ohne diese Vorgaben kannst du nicht arbeiten. Network Marketing bietet dir die Möglichkeit, zeitlich total flexibel zu arbeiten. Du bist ein eigener Chef, das heißt du selber bestimmst, wann du arbeiten kannst, wann du arbeiten möchtest und vor allem auch, wie du arbeiten möchtest. Das heißt, es ist ein irrsinniges, flexibles System. Gerade deshalb ist es für uns Frauen so toll, denn wir können es wirklich in unseren Alltag integrieren. Egal, ob wir jetzt kleine Kinder haben, ob die Kinder schon groß sind und vielleicht schon Enkel da sind. Egal, ob wir äh, Network Marketing machen wollen, weil wir unsere Pension, unsere Rente später absichern wollen. Man kann es sich so einteilen, wie man es möchte. Aber man muss auch damit umgehen können, dass man zeitlich einfach frei ist, dass man ungebunden ist, dass man jederzeit arbeiten kann und dass man das aber auch tun muss. Ansonsten fährt ja das Auto nicht. Von A nach B, je nachdem, wo die Ziele sind. Das heißt, wenn du also ein Mensch bist, der sagt, nein, ohne diese Vorgaben, ohne diese diese Aufgaben, die ich von oben bekomme, von meinem Chef bekomme, da arbeite ich nicht, da mache ich nichts, dann ist vielleicht Network Marketing auch nicht der richtige Weg für dich. Denn du hast dort eine Freiheit, eine Flexibilität, wo du dein eigener Chef bist und du dir selber diktieren musst, wann du arbeitest und wie du arbeitest und natürlich wie oft du arbeitest. Das nächste ist natürlich, wenn du jetzt ähm, deine Ziele festgelegt hast, wenn du sagst, okay, ein paar hundert Euro, vielleicht sogar tausend Euro im Monat muss es mindestens sein, was ich mir dazu verdienen möchte, aber ich habe keine Zeit, ich kann nicht mal eine Stunde am Tag investieren oder vielleicht fünf Stunden in der Woche, dann musst du dir auch überlegen, denn dann kann Network Marketing dir auch nicht helfen. Du musst schon bereit sein, dich hinzusetzen und dir mal anzusehen, wie Gestaltet sich denn dein Tag? Ja, Mach dir mal einen Raster in der Früh morgens, wenn du aufstehst, um sechs, um sieben, jede Stunde. Und natürlich fährst du zur Arbeit, du frühstückst vorher, du richtest dich zusammen, du ziehst dich an, du brauchst den Weg in die Arbeit, du hast die Arbeitszeit, die Mittagspause, du kommst heim, du musst vielleicht den Haushalt noch machen. Aber wenn du dir das genau aufschreibst und dann vielleicht überlegst, wie viel Zeit da wirklich eigentlich noch frei ist und wie viel eigentlich, eher so, ja ich sage mal, vertrödelt wird, dann wird dir auch vielleicht bewusst, dass du diese 5 bis 10 Stunden in der Woche durchaus zur Verfügung hast. Und dann wirst du sehen, ist Network Marketing eine tolle Möglichkeit, dass du dir etwas dazu verdienst. Und je nachdem, wie effektiv du in diesen 5 bis 10 Stunden natürlich arbeitest, umso mehr kannst du dir natürlich auch erarbeiten. So, das waren einige Punkte, die ich mir so für mich aufgeschrieben habe. Für wen Network Marketing nicht geeignet ist. Aber wie gesagt, vor allem wenn du jemand bist, der sehr gerne mit Menschen arbeitet, dem Gesundheit, dem Wohlbefinden wichtig sind, so wie es in meiner Branche es ist. Es gibt ja viele verschiedene Network Marketing Branchen. Und ja, wenn du gerne mit Menschen arbeitest, wenn du ein realistisches Ziel hast und dir vorstellen kannst, auf selbstständiger Basis dir etwas dazu zu verdienen, dir etwas aufzubauen wo du auch Anerkennung bekommst, wo du positives Feedback bekommst, natürlich auch immer mit der Unterstützung von einem Team, wenn du das möchtest, dann melde dich doch bei mir. Und wir setzen uns unverbindlich zusammen. Wir schauen uns an, ob diese Möglichkeit für dich geeignet ist, ob sie für dich integrierbar ist in dein Leben. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch auf einen Kommentar zu diesem Video. Wie hat es dir gefallen? Wie ist deine Meinung? Vielleicht hast du schon Erfahrungen im Network Marketing. Wie sind die gewesen? Schreib sie mir unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über regen Austausch. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis nächste Woche. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Ja, und wir hören uns. Bis bald. Deine Petra.